Das sind aber echt friedliche T-Rexe, ne? Wenn ich schon so um die rumfahren kann und sie so provozieren kann. Herzlich willkommen zurück bei Jurassic World Evolution hier beim Metalizer. Ja, es gab ja schon einiges zu sehen und ähm, wir machen jetzt direkt weiter. Und zwar würde ich mich ganz gerne mal um die eine oder andere Mission kümmern. Und zwar sollen wir jetzt ein pentaceratops mit einer Bewertung von 128 freilassen. Ja, beim letzten Mal hatten wir unsere T-Rex hier. Äh, die beiden, die wir ein bisschen <lacht> ja, genetisch verändert haben. Und deswegen würde ich sagen, bauen wir jetzt einfach aufgrund dieses Erfolgs mal ein wenig weiter. Und dieses Gebiet hier eignet sich, denke ich, zumindest ganz gut. Wobei wir könnten auch hier ähm, ja, wir machen es wir machen es hier. Wir machen es hier. Wir lassen hier den Pentaceratops ähm, mal drei Beziehungsweise brücken den. Das heißt, wir bauen erstmal das Gehege. Äh, müssen wir erstmal gucken. Ich denke mal, hier passt das ganz gut. Ja, hier passt das gut. Und ähm, natürlich müssen wir das Gelände ein wenig ebnen. Wie immer. Und das wieder alles ein bisschen ansehnlich und gut aussieht, wir müssen mal schauen, wie wir das mit dem Gehege hier am besten machen, damit die Leute auch was sehen können, ah, da müssen wir mal schauen, wie wir das am einfachsten hinbekommen, aber da werden wir auch jetzt gleich einen Weg finden, ja, das Leben findet immer einen Weg, wir machen hier mal elektrische Betonzäune, weil so, wenn so ein Pentaceratops äh, ausbricht mit den Hörnern, äh, dann ist nicht so viel Spaß da, und äh, wir ziehen das Ganze jetzt mal so ein bisschen in die Richtung hier. So, dann haben wir auch schon, naja nicht ganz, wir müssen hier auf der anderen Seite auch nochmal ein Gehege oder einen Zaun bauen, besser gesagt. Und wir setzen natürlich hier wieder die Rundsäune ein. Hier noch eine Kurve rum. Ja, und dann sieht das Ganze doch ähm, halbwegs annehmbar aus, würde ich sagen. Jetzt gucken wir mal, dass die Besucher auch was sehen können. Ah, das ist hier vielleicht nicht nicht ganz so optimal. Jetzt eigentlich. Ah, wie bauen wir das denn am besten jetzt hier auf der Ecke? Vielleicht machen wir es doch nochmal anders und ich reiß nochmal das Gehege nochmal ab. Also zumindest die, die Mauer hier reiße ich ab und dann stellen wir nämlich hier die Beobachtungsplattform. Die stellen wir dann ähm, an der Ecke hier hin, ja. Dann ist äh, der Großteil des Geheges sichtbar. wie wir es eigentlich auch haben wollten das gucken wir mal, dass wir hier nochmal einen Weg rankriegen auch das sieht jetzt gut aus, jetzt müssen wir nur mal gucken dass wir das Gehege hier nochmal abschließen ähm, wir brüten schon mal den Pentaceratops aus mit der Bewertung von mindestens 228 wobei, bevor wir das machen, brauchen wir natürlich noch Upgrade-Plätze und zwar machen wir die Erfolgsrate 4.0 Mitte rein ich sage, machen wir auch direkt ähm, dreimal, damit wir 120% am Ende haben bei der Erfolgsrate. Und dann brüten wir mal. Wo haben wir denn den Pentaceratops? Wahrscheinlich bei P. Hier haben wir ihn. Und wir gucken mal, was wir beim Genom, bei der Genommodifizierung mal machen können. Das Muster ist okay. 79 Bewertungen. Ja, das passt auch. 89er Bewertung. Wie gesagt, wir gucken immer hier unten auf die Bewertung. Das sieht auch soweit gut aus. Belastbarkeit 109. Das auch. Oh, hier 120er Bewertung, fantastisch. Und bei der Verteidigung ja, 124 Sozialverhalten. Das ist ja ein kleines Gehege. Das ist ja ein kleines Gehege. Wobei... Ja, ich will jetzt nicht das Sozialverhalten auf... Nee, nee. Naja, das lassen wir so, wie es ist. So, hier nochmal erhöhte Knochendichte. Und dann sollte der auch passen für 1,4 Millionen. Da brüten wir gleich zwei aus. Gut, und dann brauchen wir natürlich auch noch was zu fressen. Das heißt, wir bauen hier im Gehege nochmal eine erweiterte Boden, äh, Bodenfutterstation für Pflanzenfresser ein. Einmal hier und einmal dort. Und ähm, dann kriegen wir natürlich noch ein bisschen Wasser. In der Hoffnung, dass wir es irgendwo hin platzieren können. Ja, ja, dann müssen wir es ein bisschen anders machen. Dann müssen wir hier ein bisschen erhöhen. Gucken wir mal, ob es hier dann gleich klappt. Er ist nicht die größte Wasserstelle, aber es ist zumindest eine. Auch wenn sie hier direkt fast äh, am Elektrozaun dran steht, beziehungsweise der Elektrozaun drüber geht, aber naja. Darüber blicken wir mal hinweg und ignorieren das Ganze. So ein bisschen Wald sollen die auch noch kriegen hier. Ich bin dass das dann auch schon reicht für die. Ja, dann ist das Gehege eigentlich auch schon fertig. Wir haben halt nicht so viele Anpassungsmöglichkeiten beim Gehege. Aber, ja, was soll's. Es funktioniert zumindest. Dann gucken wir gleich mal, ähm, wir haben schon Besucher hier drin. Wir haben schon 13 Gäste, die in ein leeres Gehege reinschauen. Kann man machen. Und hier ist ein Dino fertig. Ach, die Dylos sind fertig. Ja, klar. Raus mit euch, raus mit die Viechers. Grüß deine Freunde. Haha. Ja. Schaut neuen Eifer hier aus wahrscheinlich. <lacht> Gut. Den lassen wir frei und den hier auch. Dann haben wir da wieder ein bisschen mehr Gesellschaft. So, das Ranger Team kann sich dann gleich mal hier um die Futterstation kümmern, um die beiden. Und hier oben auch. Schild, dann nehmen wir aber das zweite Ranger Team. uns ganzes Ziel nicht finden. Haben wir da hinten. In Gang. Es liegt mir fern, eine oh, oh. Abteilung der Sabotage unserer Arbeit zu bezichtigen. Aber ich habe einen Verdacht. Ja, natürlich hast du einen Verdacht. Du hast immer einen Verdacht. So, wir müssen natürlich auch nochmal Tore bauen zu den jeweiligen Anlagen hier. Und wir haben einen. Ja, der Pentaceratops ist fertig. Schönes Muster. Wie ich finde. Na, herzlich willkommen im Barking. Ich war mir hier unsicher, aber Sie haben abgeliefert. Ja, natürlich habe ich abgeliefert. Was denkt er sich denn? Wir müssen auf jeden Fall hier wow. so. nochmal neue Mission freischalten, wir gucken erstmal kurz bei den Genen. Äh, Graslandanpassung. Die bevorzugen offenes Grasland anstelle vom Wald, Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Ähm, und wir sollten jetzt erstmal eine neue Mission annehmen und zwar von der Unterhaltungsabteilung. Hey, ich habe gerade einen neuen Auftrag erhalten, den Sie sich auf jeden Fall ansehen sollten. Schießen Sie mit der Kamera des Radio-Teams ein Foto, auf dem ein kano und ein Mutabura-Saurus zu sehen sind. Ähm, okay. Die müssen wir gleich mal tschichten. lieben Fotos. So können Sie Ihren Kumpels daheim beweisen, dass Sie tatsächlich Dinos gesehen haben. Diese Abteilung braucht ebenfalls Bilder. So, eine zweite Penta ist auch fertig. Mal gucken, wie das Sozialverhalten jetzt eigentlich aussieht. Dafür brauchen wir nämlich noch mal ein oder zwei mehr. Würde ich fast schon sagen. Ja, wir sollten uns da nochmal einen weiteren Oder? Ja, definitiv brauchen wir noch einen oder zwei weitere. Wir können einfach mal zwei gleich züchten. Noch ausbrüten und ausbrüten. Die beiden sozialisieren sich jetzt hier gerade? Ja, ihr, ihr sollt Freunde werden, die beiden, ne? Bitte. Nein, ich will nicht. Doch, du musst. Ja, okay, die sind immer noch einsam. Aber gut, der ideale Bestand sagt auch 3 bis 5, beziehungsweise die soziale Gruppe sagt 3 bis 5. Aber ich glaube, sonst von der Fläche her passt ihnen das. Grasland genug, äh, Wald genug, Sumpf genug. Alles super. So, hier sind 141 Gäste drin. Das ist doch auch schon mal gut. Jetzt muss ich mal gucken, warum wir immer noch einen Strom. Ja, gut. Ach, hier oben. Kraftwerksbrück, der Sabotage her. Ja. Das ergibt da natürlich Sinn. Da müssen wir noch einen Augenblick warten, bis das Kraftwerk wieder funktioniert. So, der T-Rex, was macht der? Streift mir her. Darf ich gerade mal geschlafen? Ich weiß gar nicht, wo sein Kollege schwer ist hier. Ach, der ist im bald. Okay, alles klar. Ich habe gedacht, der klappert vielleicht die Zäune ein bisschen ab und guckt, ob da irgendwas locker ist oder lose sitzt. Oh, Bowlingbahn ist voll. Alles klar. Wir brauchen natürlich 10 Kegel. Für 23. Die Bude ist natürlich auch jetzt schon echt brechend voll. 25 einfach mal. mal gucken. Das wird hoffentlich schon wieder ins Plus reingehen. So, der Pentaceratops ist fertig. Der nächste lassen wir beide frei. Und jetzt vertragen die sich auch, ne, die beiden hier, oder? Ja, okay, das sollte wahrscheinlich nicht so aussehen. Kuscheln. Die machen eine Fusion, oder? Ja, jetzt freuen sie sich über neue Gesellschaft. Das sieht doch gut aus. Die Geborgenheit geht wieder nach oben. So sollte es sein. Dann packen wir das nächste Hemmendentwicklungslabor hier mal hin. Und zwar... Der Stelle hier. So, da müssen wir ein bisschen glätten. Wir sehen es. So, der Sturm ist aber auch vorbei, das heißt, wir können die Besucher langsam wieder rauslassen. Ihr dürft wieder raus. Guckt euch die Dinos weiter an. Und wir brauchen hier natürlich auch wieder ein bisschen Strom. Das können wir, glaube ich, an der Stelle hier sogar ganz gut machen. Das Ranger-Team wird gleich äh, losfahren, oder fährt hoffentlich schon. Ja, die füllen jetzt hier gerade das Ganze auf. Und dann... reparieren sie jetzt hier den, Besucher, den Besucherstation. Und dann sollten wir vielleicht hier nochmal... Was ist alles verbaut, ne? Ach, das ist so ein Dino hier. Okay, alles klar. Hier klein Dinos. Jetzt können wir es bauen. Dann können wir eigentlich hier auch nochmal einen Durchgang machen. Damit un unsere Ranger Teams hier auch vernünftig durchkommen. Da auch nochmal ein. Ja. Und dann passt das. So können die Ranger Teams wenigstens durch die einzelnen Gehege fahren und müssen nicht irgendwelche Umwege fahren, so wie hier jetzt. So wie die jetzt hier geschmeidig an den ganzen Besuchern vorbei. Also das ist ein sportlicher Fahrer hier. Nimmt auch keine Rücksicht auf irgendwelche Menschen. Da wird einfach drüber geheizt. Und nochmal hier, das Umspannwerk bzw. den Strommast, der wird auch nochmal mitgenommen. Ja, kein Problem. Und jetzt wird das große Umspannwerk da hinten nochmal repariert. Oh, der fährt er... Alter, der ist mutig. Ja, Bock. Und wir können es natürlich auch selber fahren. Ja. So. Können wir mal ins t rex reinfahren. mal ein Foto von den beiden machen. Hallo. Ah, 47.000 nur wert? Schade. Oh, die kleine Ziege. Das Foto haben Sie ganz allein gemacht, Ja. ja. <lacht> Die Signalpistole, bin ich mir immer nicht sicher, was die jetzt eigentlich bewirkt. Wir testen es einfach mal. Ach, das, da schauen die Dinos sogar drauf. Krass. Scheint die T-Rex den beiden gar nicht zu stören, ne? Irgendwie ist das denen vollkommen egal. Low, jagt die mich auch vielleicht mal? Nö, wollen die gar nicht. Oh, Tyrannosaurus Rex ein Ranger-Team angreift. Ups. Ja, no, Hupen irgendwo. Naja, ah ist der GSU, die Hupe. Das sind aber echt friedliche T-Rexe, ne? Wenn ich schon so um hier rumfahren kann und sie so provozieren kann. Darum müssen wir uns vielleicht mal als erstes kümmern. Ähm, wo haben wir es denn? wer ist denn hier krank. Und um den Strom ist es auch direkt mal Hier haben wir einen Dracorex, der krank ist. Da schicken wir doch gleich mal den ECU helikopter hin. Einmal behandeln bitte hier, damit hier bloß keine Krankheit ausbricht.